Caterva wurde 2013 gegründet, um die Idee des vernetzten Stromspeichers auf den Markt zu bringen. Wir sind bis heute das einzige Unternehmen, das Primärregelleistung als Netzstabilisierung aus haushaltsgroßen Stromspeichern bereitstellen darf. Diese Dienstleistung erbringen wir seit 2015 wirtschaftlich erfolgreich. Die Kernkompetenzen von Caterva sind die Vernetzung von haushaltsgroßen Stromspeichern zu einem virtuellen Großspeicher und die Bewirtschaftung dieser so entstandenen Speicherverbünde. Unser Energiemanagementsystem kommuniziert mit den verteilt aufgestellten Speichern und koordiniert die Aufgaben sowie den Ladezustand. Zugleich stellt die IT-Zentrale durch den automatisierten Stromhandel sicher, dass die Einheiten reaktionsfähig bleiben und die lokalen Speicheraufgaben ebenso erfüllt wie die Netzdienstleistungen. Dies alles geschieht unter der Einhaltung der Anforderungen an kritische Infrastrukturen. Durch unsere Speicherbewirtschaftung können Stadtwerke und Energieversorger innovative Geschäftsmodelle entwickeln. Dadurch, dass sie einerseits Erlöse aus der Primärregleistung erzielen, können sie andererseits ihren Kunden attraktive Contracting-Modelle zur Eigenversorgung anbieten. Die Eigenversorgung besteht dabei aus der PV-Anlage und dem Stromspeicher, der den Haushalt zu 100% attraktiv versorgt Dadurch können die Stadtwerke und die Energieversorger ihre Kunden langfristig an sich binden. Mit dieser Lösung möchten wir bei Caterva dazu beitragen, die Energiewende auf lokaler Ebene voranzutreiben.